Liebe Deliana, Ihr Kind ist drei Jahre alt, das ist noch sehr jung. Die Medienerfahrung in diesem Alter ist noch nicht sehr ausgeprägt und auch die geistige Entwicklung ist noch nicht so weit, dass jedes Medienerlebnis gut verarbeitet werden kann. Zwei Punkte sind dabei wichtig, die Häufigkeit und Länge des Serienschauens und auch der Serieninhalt, denn auch wenn es sich um Kinderserien handelt, heißt es nicht, dass jede Serie auch für Ihr Kind gut geeignet ist. Um diese Punkte gut einschätzen zu können, ist Ihre elterliche Begleitung wichtig. Ob die Serie jetzt am Fernsehgerät, am PC-Tablet oder auf dem Smartphone geschaut wird, ist dabei egal. Schauen Sie mit Ihrem Kind zusammen und beobachten Sie mal, wie es reagiert. Also wobei hat Ihr Kind besonders viel Spaß, ähm, wobei ist es sehr aufgeregt oder was macht ihm vielleicht auch ein wenig Angst. Und schauen Sie mal, wie die Serie gestaltet ist. Denn Bewegtbilder wirken im Kleinkindalter noch sehr intensiv. All diese Beobachtungen sind für Sie wichtig, um einfach besser einschätzen zu können, was für Ihr Kind gut geeignet ist. Für Ihr Kind ist es einfach auch so, dass es mehr Sicherheit gibt, wenn Sie in der Nähe sind, sollte es in der Serie mal besonders aufregend sein. Und Sie erfahren einfach auch mehr, was Ihr Kind so beschäftigt. Denn bei Kleinkindern ist es so, dass Erlebnisse aus dem Alltag und eben auch Medienerlebnisse oft sehr zeitverzögert verarbeitet werden. Ein positiver Nebeneffekt ist einfach auch, es macht Spaß, mit Kindern zusammen fernzusehen. Und es kann ein sehr schönes gemeinsames Ritual sein. Also probieren Sie das unbedingt mal aus.